Keiner riecht mein Ort in der S1. Broski yeah. dreht ein Jib auf verbranntem härter Ist das noch ein Kater oder schon eine Lebenskrise? Eigentlich aufgehört, doch drehne Ziese, Wiese Lieber andauernd auf Kombi als gebückt leben. Verbrenn mein Geld, kann ich mein Honi zurücklegen. Gestern's du auf Hasch, heute auf Wein, Scholle Liebe machen. Suchtverlagerung, um mein Körper mal zu überraschen. Yeah. Kette um den Hals, gibt in meinem System. Yeah. Neues Album, neuer Hass, es muss Hangs auf, wird Gleit, wie die Kugeln von der Dei. Den Nacken sitzt der Scheib, besser bleibt, angeschnallt. Über Bein werdet ihr uns sehen. Und über ficken wir das Leben. Ja, ich will meine Scheine in der Tasche nicht auf Bank. Egal wie broke, nie wieder rein ins Arbeitsamt. Und du siehst, wie wir sprünachts auf der Street. Unter so Tanks werden noch bleiben, wenn ich flieg ins Paradies. dicker. bis dann heb ich Gläser hoch am Stammtisch. Häng Meine Hand nicht, ey äh.